Jeder Mensch hat eine außergewöhnliche Berufung und Passion. Und besonders wenn wir Jesus Christus annehmen, Kinder Gottes werden, haben wir außergewöhnlichen himmlischen Auftrag, der Gott uns gegeben hat, Menschen die beste Botschaft alle Zeiten weiterzugeben. Unser Ziel und mein Ziel ist, sie und euch zu aktivieren, zu ermutigen deine Bestimmung, deine Passion zu leben und Gast zu geben. mit inspirierenden Lebensberichten und wertvollen Themenabenden mit unserem Pastor Johannes Justus wollen wir deinen Berufungsprozess fördern. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, diese Inhalte in Zweierschaft zu vertiefen und einen persönlichen Austausch anzurechnen. Ob jung, ob alt, Mann oder Frau, Mitglied in der Elim oder nicht, du bist herzlich eingeladen. Gott hat einen Plan für dein und mein Leben. Komm mit auf diesen Weg und wir finden deine Berufung.